Der grüne Pass, der soll also doch nicht via ICAT kommen. Zu groß sollen die Sicherheitsbedenken gewesen sein. Unter anderem, davor gewarnt hat auch der Verein für Datenschutz EpiCenter Works. Und dazu begrüße ich jetzt Nina Spurni, die Communications Managerin von EpiCenter Works. Vielen Dank. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Frau Spurni, die Frage jetzt an Sie. Äh, jetzt berichtet FutureZone eben darüber, dass äh, das Gesundheitsministerium sich dazu entschieden haben soll, offensichtlich jetzt nicht via E-Card den äh, grünen Pass einsetzen zu wollen. Äh, Sie haben davor gewarnt, Sie haben das auch kritisiert, dass man das macht. Sind Sie jetzt mit dieser Entscheidung, wenn Sie denn auch tatsächlich dann so kommt, sind Sie damit zufrieden? Ähm, wie Sie schon erwähnt haben, wurde eben heute aus dem Gesundheitsministerium mitgeteilt, dass die Lösung mit der E-Card vorerst auf Eis gelegt wird. Wir freuen uns, ähm, dass sich die Regierung eines Besseren belehren hat lassen und hier noch einmal die Kurve gekratzt hat. Aber das vorgeschlagene E-Card-System sollte gänzlich eingestampft werden und auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder aus der Schublade geholt werden. Das ist uns total wichtig und das sehen wir als sehr zentral für, für einen, einen Covid-Pass, äh, der unsere, unsere Privatsphäre und diese Sicherheitslücken nicht weiterhin inhärent hat. Darüber hinaus wollen wir auch an die Regierung appellieren sich endlich, die Prüfung des Covid-Statuses an einer zentralen Stelle aus dem Kopf zu schlagen. Weil diese Überprüfung an einer zentralen Stelle birgt so ein großes Potenzial für Überwachung, dass wir, davon, dass wir der Meinung sind, dass man da gänzlich davon absehen sollte. Mit der Forderung ähm, sind wir nicht allein. Das forderten, um nur ein paar zu nennen, auch zum Beispiel der Datenschutzrat, die Bioethikkommission, die Fachabteilung der Wirtschaftskammer und die Ärztekammer. Das Problem mit der zentralen Prüfung besteht aber nicht nur bei der E-Card, sondern das Problem besteht auch bei den QR-Codes und deswegen appellieren wir inständigst an die Regierung, bitte endlich Abstand von der zentralen Überprüfung an zentraler Stelle ähm, zu nehmen. Zu dieser zentralen Stelle möchte ich dann ganz später auch noch mit Ihnen kommen. Noch eine Frage bei äh, den E-Cards, äh, die da das Problem gewesen sein sollen. Wo wäre denn da das Problem gewesen aus Ihrer Sicht? Es ist um die Zahlen gegangen, die Card hätte ja abfotografiert werden sollen. Wo haben Sie hier Datenschutzprobleme gesehen? Also wie Sie schon sagen, es geht bei der E-Card darum, um die, um die Kartennummer der Rückseite auf der E-Card. Ja, das allein soll schon ein möglicher Schlüssel für die Ab Abfrage eines Covid-Statuses einer Person sein. Man, man nimmt Beispielhaft. Ja. Man möchte nun zum Beispiel in ein Gasthaus gehen, dann kann diese Kartennummer der E-Card in einer Web-App namens GreenCheck gescannt werden und die prüfende Person bekommt dann den Namen sowie das Geburtsdatum angezeigt und ob die um Einlass bittende Person grün oder rot ist und somit der Einlass gewährt oder verwehrt wird. Ähm, gut, was ist dann das Problem? Ja? Angenommen, ähm, jemand macht ein Foto der E-Card dann kann man den Status der Person jederzeit erneut abfragen. Auch zu einem späteren Zeitpunkt. Weil ich habe ja das Foto und somit auch die Kartennummer. Das birgt Gefahren für Stalking und Erpressung. Und außerdem reicht die Kartennummer alleine, um Name, Geburtsdatum und Covid-Status einer Person abzufragen. Das heißt, wenn ich im Wissen der Kartennummer bin, dann muss ich gar nicht die E-Card sehen, um dann das System abzufragen. Das bedeutet, das System ist daher anfällig für ein massenhaftes und automatisiertes Abrufen der Daten aller sozialversicherten Personen in Österreich. Selbst wenn die Kartennummer der E-Card zufällig vergeben werden, wäre es möglich, die Covid-Nachweise aller Sozialversicherten innerhalb eines Monats kopiert zu haben. Wenn man dann auch noch ein Botnet verwendet, was bei Kriminellen, die sehr gerne viel Energie in die Sache stecken, ähm, angewendet wird, wäre es sogar nur eine Sache von wenigen Tagen. Und zur Erinnerung, ähm, wir reden hier von extrem sensiblen Gesundheitsdaten, die besonders schützenswert sind und das von der gesamten österreichischen Bevölkerung. Und ja. Diese Green-Check-App, die Sie angesprochen haben, ist das jetzt dann äh, diese App, die dann schlussendlich zum Einsatz kommen soll in den, Friseur also in den Friseursalons und in den anderen Bereichen, wo man eben äh, dann Eintritt erhalten soll durch diese Auszeichnung? Äh, Gibt es da schon genügend Infos auch äh, für Datenschutzrechtler? Also bei dem, was uns vorliegt, ähm, liegt, sieht es so aus, es wäre diese Green-Check-App, von der ich vorher gesprochen habe, das Mittel, wohin... Dann der Eintritt für, für die Bevölkerung von Personen wieder ermöglicht werden soll in Gasthäusern, Religionsstätten und überall dort, wo Eintrittstests oder Nachweise ähm, erforderlich sind. Mhm. Und da gibt es noch nicht genügend auch Hinweise, inwiefern diese App ausgestaltet ist oder schon. Das ist prinzipiell leider ein Problem an der Grünen Passgeschichte in Österreich, weil im Gegensatz zur EU die ja auch einerseits den de dezentralen an Ansatz verfolgt, eben dass nicht an zentraler Stelle alle gesamten Daten abzurufen sind, sondern dezentral, ähm, verfolgt die EU auch ein sehr löbliches äh, Beispiel, nämlich ähm, sie erstellen die Entwicklung des Systems ist Open Source. Das heißt, jeder kann einsehen, wie das System entwickelt wird, auf was dann zugegriffen wird und was überhaupt passiert das würden wir uns für das österreichische System auch sehr wünschen und wir hoffen, dass sich Österreich vom, vom, von der EU da eine Scheibe abschneiden wird, damit auch endlich ähm, wirklich klar wird, um was es geht und dass man auch wirklich einen Einblick hat und dass das transparent ist, gerade wenn es um so sensible Daten geht wie Gesundheitsdaten der Gesamten österreichischen bevölkerung Wenn Sie von dezentral sprechen, meinen Sie, das ist dann am Handy selbst jeweils gespeichert und nicht im Bundesrechenzentrum an sich jetzt? Oder wie müssen wir das verstehen, weil Sie eben vorhin auch diese zentrale Sammlung auch kritisiert haben? Genau, beispielsweise. Das System der EU sieht eine, eine Überprüfung an den Endgeräten, also an den Smartphones der Bevölkerung vor. Während die, diese, der Green Check eine zentrale äh, Abbaufrage vorsieht und ähm, die Daten liegen auf einer Website der Verwaltung und nicht quasi auf den Endgeräten der UserInnen oder der Bevölkerung, das möchte ich damit ausdrücken. Mhm. Jetzt haben Sie schon angesprochen, ähm, die, die EU-Ebene, also dieses EU-Zertifikat, das dann kommen soll im Sommer mit jetzt, man spricht eingeführt dann äh, Anfang Juli, inwiefern unterscheidet sich das denn jetzt auch von der Version, die in Österreich jetzt momentan geplant ist? Wie vorher schon angesprochen, geht die EU da einen dezentralen Weg und möchte eine dezentrale Offline-Verifikation der Zertifikate entwickeln. Und wie auch schon vorher angesprochen, wird das System eben auch Open Source entwickelt, ganz im Gegensatz zu Österreich, die eben eine zentrale Speicherung vorsieht und eine Verifikation, über eine, über, dass die Daten auf dem Server von der Verwaltung liegen, anstatt auf den Endgeräten der Userinnen selbst. Sprich ist datenschutzrechtlich besser ausgestaltet, dieses EU-Zertifikat, als die Version, die in Österreich momentan geplant ist. Frau Spurni, dann sage ich vielen Dank für diese Einordnung und für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank.